Es ist Donnerstag, der 28. Mai 2015. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Guten Abend. Mein Name ist Volker Reusing. Heute haben wir die Ehre, Herrn äh, Professor Richard Werner von der Uni Sassenten zu interviewen. Guten Abend, Herr Professor Werner. Schönen guten Abend. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Äh, letztes Jahr, wenn ich mich recht entsinne, am 18. September 2014, haben Sie eine bahnbrechende Studie veröffentlicht und es geht um die Theorie, wie das Chiralgeld entsteht. Da gibt es ja drei Theorien. Welche davon ist denn jetzt die richtige? Ja, es gibt tatsächlich drei Theorien. Erstmal nenne ich sie ganz kurz. Die erste ist die, die heutzutage am weitesten verbreitet ist. Die steht also oft in der Zeitung und wird in den Fachzeitschriften der Ökonomen verwendet, ist in den Lehrbüchern drin und den Studenten wird sie auch beigebracht. Das ist die ähm, ja, Finanzvermittlungstheorie der Banken. Da heißt es, dass Banken nur Finanzvermittler sind, sie sammeln Einlagen ein und dann werden diese Einlagen ähm, zum größten Teil wieder als Kredite und Anlagen ähm, ausgegeben. Das ist also die heutzutage am weitesten verbreiteste Theorie. Ähm, dann gibt es aber noch eine andere, die teilweise auch, also viele schon mal von der gehört haben, das ist die Theorie, dass ähm, ein Bruchteil ähm, der ähm, Einlagen oder der Reserven, genauer gesagt, die eine Bank hat, nur vorhanden ist und dass Banken im Prinzip mehr Geld im Aggregat, im Gesamten, als Kredit vergeben, als, ähm, als dass sie sozusagen bar zur Verfügung haben. Dabei wird aber jede einzelne Bank wieder als Finanzvermittler betrachtet. Und also jede Einzelbank nimmt dann doch wieder nur Einlagen ein und gibt dann Kredite aus. Aber ähm, sie muss also besondere Einlagen bei der Zentralbank machen, die Reserven. Ähm, und ja, das ist ein, ein Vielfaches dieser Reserven. Dann die dritte Theorie ähm, ist die älteste eigentlich. Ähm, oder zumindest eine, die, die war. Vor, vor längster Zeit am weitesten verbreitet, vor 100 Jahren, vor 80 Jahren. Das ist die Kreditschöpfungstheorie und die besagt, dass Banken keine Finanzvermittler sind, weder im Aggregat noch einzeln, sondern Banken haben eine andere Funktion. Sie schöpfen Kredit und Geld. Wenn also ein Kredit aufgenommen wird, dann wird da neues Geld aus dem Nichts geschaffen. Das kommt nicht von den Einlagen. Und daher ist es auch nicht nötig, erst Einlagen einzusammeln, sozusagen, für die Vergabe eines Kredits. Und auch diese Reserven bei der Zentralbank werden eigentlich nicht angelangt. Die werden da nicht äh, teilweise oder ganz weiter verleiht. Also das sind die drei verschiedenen Theorien. Hm. Und man findet jetzt im letzten Jahrhundert äh, eine große Anzahl von auch teilweise renommierten berühmten Ökonomen, die ähm, ja also jede dieser drei unterstützen. Also man findet da Unterstützer ähm, von allen drei Theorien. Und es ist erstaunlich, dass ähm, bisher noch kein empirischer Test gemacht wurde. Ja, welche stimmt denn eigentlich? Insbesondere, weil seit der Finanzkrise ja doch wieder mehr Interesse besteht in dieser Frage, wie funktionieren eigentlich Banken? Und was machen die eigentlich? da wurden jetzt auch die älteren Theorien wieder, wieder belebt und wieder öfters erwähnt, ähm, so dass wir heute im 21. Jahrhundert ähm, bis vor kurzem immer noch da standen und hatten noch keinen empirischen Beweis, ja welche dieser drei stimmt denn jetzt richtig. Und ähm, wie haben Sie mit Ihrer Studie jetzt die eine Theorie bewiesen und die anderen beiden widerlegt? Ja, also ich hatte mir gedacht... Ähm, wenn wir so ähm, verschiedene Theorien haben und das ist doch relativ wichtig, auch insbesondere für die äh, Bank- und Geldpolitik, die Aufsichtspolitik und die, das Aufsichtsregelwerk, wie Bank beaufsichtigt werden soll, es ist es sehr wichtig zu wissen, wie die überhaupt funktionieren, denn es hat alles ganz andere Auswirkungen dann. Äh, da müssen wir einen empirischen Test durchführen. Wir müssen das schnellstens ähm, so oder so beweisen. Dann erst können wir richtig ähm, handfest argumentieren wie Banken behandelt werden sollen, dann wissen wir überhaupt, was läuft. So, wie kann man das machen? Ähm, empirisch arbeiten heißt, sich die Realität anschauen. Ich habe also eine Bank gesucht, die da mitarbeitet und bei der wollte ich mir einen Kredit aufnehmen. Ähm, und die Bank muss mitarbeiten, weil der Gedanke war, dass die Bank dann alle internen Informationen von der anderen Seite, von der äh, Bankseite her, vor allem Ihr Zahlenwerk und ihr Buchhaltungswerk das interne täglichen Zahlen preisgibt und uns damit ermöglicht zu sehen, was passiert denn einfach, wenn also ein Kredit vergeben wird. Und ähm, was ist da rausgekommen? Wie ähm, haben Sie jetzt, was ist jetzt der Beweis, dass die eine äh, Theorie stimmt und die anderen beiden widerlegt sind? Ähm, ja, erstmal vielleicht, wenn ich es erwähnen darf, ganz kurz, äh, es war nicht leicht, eine Bank zu finden, die da mitmacht. Deswegen möchte ich erwähnen, dass eine äh, Genossenschaftsbank, eine Raiffeisenbank ähm, in Wildenberg in Niederbayern so gut war, da ganz begeistert mitzumachen. Äh, ich hatte sehr, sehr viele Banken über Jahre kontaktiert und wir, viele waren auch sehr äh, positiv geneigt, aber wenn es dann wirklich darauf ankam... Dann hieß es immer, ja, aber das ist ja doch, also Datenschutz und äh, wir haben unsere internen IT, die Software und die Buchhaltung, das können wir eigentlich doch nicht preisgeben, hieß es immer. Bei den größeren Banken wurden die dann immer kleiner, äh, bis ich dann bei einer kleinen Genossenschaftsbank äh, gelandet war, aber die verwenden natürlich die gleichen Systeme und Software ähm, wie, ähm, wie alle Genossenschaftsbanken in Deutschland. Und Genossenschaftsbanken sind schließlich äh, um die 30 Prozent der, also Einla der Einlagen verantwortlich. Ähm, daher ist es natürlich schon substanziell. Sie machen auch die größte Zahl von Banken in Deutschland aus. Damit ähm, auch ähm, den größten Kontingent an allen nationalen Banken in der ganzen EU. Also doch sehr repräsentativ. So, und jetzt zurück zu Ihrer Frage. Was war das Resultat? Das Resultat war... Banken ähm, müssen nicht Reserven verbrauchen, die bei der Zentralbank liegen, wie diese ähm, Fractional Reserve Theorie mit den Reserven behauptet, ähm, wenn sie einen Kredit vergeben. Banken vergeben auch nicht bisherige Einlagen, die werden da auch nicht verliehen, sondern wenn eine Bank einen Kredit vergibt, dann wird neu aus dem Nichts Kaufkraft geschaffen und damit das Konto des Kreditnehmers gutgeschrieben. Das ist also die Kreditschöpfungstheorie, ähm, die in den letzten Jahrzehnten ja am längsten als äh, falsch verschrien war und die heute am meisten verbreitete Theorie, die Finanzvermittlungstheorie, ist falsch. Ähm, das hat natürlich sehr viele Auswirkungen, insbesondere ist es, ähm, ja, es ist etwas erschütternd, ähm, wenn man daran denkt, dass die Finanzaufsicht, die Bankenaufsicht, das Basel 1, 2, Basel 3, dass die alle auf der Theorie aufbauen, dass Banken nur Finanzvermittler sind. Und das erklärt auch, warum wir hier so steigende Zahlen, haben Basel I. dann gab es eine Krise, Basel II. dann gab es eine Krise, jetzt kommt Basel 3, wird wohl das Problem auch nicht lösen. Und jetzt wissen wir warum, weil die Banken falsch verstanden werden. Sie sind nicht Finanzvermittler, sondern sie schöpfen neue Kaufkraft, wenn ein Kredit vergeben wird. Ähm, sie haben jetzt äh, die Basel-Regeln angesprochen. Ich habe mir zumindest mal bei Wikipedia etwas schlau gemacht dazu. Bei Basel geht es ja darum, dass sie ein gewisses gewisse Beträge, gewissen Prozentsatz, die Banken haben müssen an Eigenkapital und an zumindest längerfristigen Schulden, die sie nicht also erst längerfristig zurückzahlen müssen. Im Verhältnis, ähm, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, zu dem, ähm, was die Banken an Kreditschöpfen oder an Verbindlichkeiten haben, wie funktioniert das? Ja gut, Basel III ist jetzt schon recht komplex geworden, aber das, das Grund, die Grundidee dieser Basel-Geschichten 1, 2 und 3 ist, ähm, ist folgende, ähm, da wird also Kapital, wie Sie sagen, ähm, ähm, verlangt, eine Bank muss also einen bestimmten Prozentanteil ähm, Kapital bereitstellen, ähm, und zwar im Verhältnis zu ihrem zu ihren Aktiva. Was sind Aktiva? Das ist bei einer Bank, wenn sie Kredit vergibt, das steht auf der Aktiva-Seite der Bilanz, das sind die Vermögenswerte der, der Bank, die werden da aufgeführt und die kriegen jetzt bestimmte Gewichtungen. Und das war schon immer etwas komisch beim Basel, weil da bestimmte Sachen wurden einfach bevorzugt, zum Beispiel Immobilienkredite, da mussten die Banken weniger Eigenkapital dafür bereitstellen und für Kredite, produktive Kredite an kleine mittelständische Unternehmen, was eigentlich wirklich das Herzstück des, der Wirtschaft ist, weil kleine Unternehmen, die KMUs natürlich auch die meisten Leute einstellen, also wenn wir die Beschäftigungszahlen anschauen, also das ist das Kernstück der Wirtschaft, was den Mittelstand fördert. Die wurden eigentlich bisher von Basel Relativ gesehen bestraft, wenn die Banken also solche Kredite vergeben haben. Trotzdem haben natürlich die, besonders die Sparkassen- und Genossenschaftsbanken das immer am meisten getan, aber die Großbanken natürlich nicht. Also diese Gewichtungen kommen noch dazu, aber im Grundprinzip ist der Gedanke, dass da so ein paar Prozent der Aktiva, also der Vermögenswerte der Banken müssen als Eigenkapital zur Verfügung stehen es hat natürlich nicht diese krisen verhindert wie wir wissen bisher basel 1 und II. und jetzt mit dieser mit den resultaten der kreditschöpfung mit dem resultat dass die kreditschöpfungstheorie recht hat wissen wir warum das ist denn man verlangt hier von den banken eigenkapital jetzt ist aber so dass die banken selber geld schöpfen aus dem nichts und das ist sogar fast der gesamte der Money Supply, die gesamte Geldmenge, wird ja durch die Banken erzeugt. Um die 97 der Geldmenge kommt von den Banken und ist durch Kreditvergabe ursprünglich geschaffen worden. Und wenn man jetzt sagt, die Banken sollen mehr Kapital haben, ja die schaffen ja das Geld in der Volkswirtschaft. Dann in einer Phase der Expansion die natürlich auf Bankkreditschöpfung zurückgeht, ähm, dann ist es gar nicht schwierig für Banken auch mehr Kapital zur Verfügung zu stellen, denn ähm, die schaffen ja das ganze Geld und wenn dann ein Teil dann als, als höheres Kapital einbehalten wird, dann verlangsamt das nicht eine Kreditblase. Und Das erklärt, warum bisher diese Basel, dieser Basel-Ansatz nicht funktioniert hat und auch Basel III äh, wird auch deswegen nicht ähm, so erfolgreich sein, wie das erwartet wird, ab und zu. In den letzten Jahren, gerade auch in der Krise, hat man ja auch viel über die too big to fail Hypothese gesprochen. Ähm, ich kenne ein Papier von der Weltbank, dass man sagt, praktisch, wenn Banken deren Verschuldung einen gewissen Prozentsatz überschreitet im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt eines Landes, dann seien die too big to fail. Ähm, was bedeutet jetzt äh, Ihr Ergebnis äh, für die Too-Big-To-Fail-Hypothese, dass, also dass Banken äh, Geld aus dem Nichts schöpfen? Ähm, ja, das, das ist eine gute Frage. Erstmal vielleicht noch die Too-Big-To-Fail von einem anderen Blickwinkel betrachtet. Too-Big-To-Fail heißt ja, dass, dass es sehr große Banken gibt, die sehr einflussreich sind äh, bei der Regierung, bei der Politik und die sagen kann, ja, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir Schwierigkeiten haben, dann, dann muss die Regierung, dann muss der Staat, dann muss die, die Allgemeinheit, die Bevölkerung muss dann herhalten und muss uns helfen. Wenn wir Gewinne machen, kassieren wir die natürlich, aber wenn wir Schwierigkeiten haben, dann bitte, ähm, bitten wir doch ja, die, die Allgemeinheit zur Kasse. Das heißt, too, too big to fail. Also eigentlich schon sehr unverschämt. Ähm, und mit dem Beweis der Kreditschöpfung zeigt sich eben jetzt, wie unverschämt das ist, denn ähm, die Banken schöpfen Geld aus dem Nichts, das ist ein Privileg, das man sowieso nur dann gerechtfertigen kann, in der Hand der Banken, wenn es zum Nutzen der Allgemeinheit verwendet wird, denn es ist ja ein Privileg, das der Allgemeinheit gehört schließlich. Ähm, daher ähm, sind eigentlich nur Sparkassen, die haben ja einen öffentlichen Auftrag und die, ähm, die Erträge werden wieder zurückgegeben. Und die Genossenschaftsbanken, die eben auch einer, einer Gemeinschaft äh, den, ähm, und auch lokal einer Kommune und, und einer Re Region, äh, wo sie eben sind, da auch ihre... Ähm, Erträge wieder zurückgeben. Eigentlich nur diese Genossenschaftsbanken und Sparkassen sollten ja eigentlich erlaubt sein. Das sind aber genau die, äh, die nicht sagen dürfen, oh, wir haben Schwierigkeiten, gebt uns mal ähm, hier Steuergelder. Das sind aber auch die, die das nie nötig hatten. Denn die vergeben hauptsächlich produktiven Kredit für kleine mittelständische Unternehmen. Das ist dann sehr nachhaltig. Da kann man neue Erträge erwirtschaften mit diesen Investitionen, die da gemacht werden. Dann kommen neue Gelder rein, damit kann man die Kredite bedienen und zurückzahlen. Und so läuft dann der Laden und so läuft die deutsche Wirtschaft und Beschäftigung. Was die Großbanken machen, ist ein ganz anderes Spiel. Da werden Kredite vergeben, also neues Geld geschöpft und das wird dann in Finanzspekulation gesteckt, in die Finanzmärkte, Hedgefonds, Private Equity Fonds, da wird rumspekuliert mit nämlich der Geldschöpfung. Das ist ja also ganz unerhört. Und dann, wenn man in Schwierigkeiten ist, dann will man noch ähm, sagen, ja, we're too big to fail. wir müssen uns jetzt helfen. Also das zeigt, wie, wie perfide diese Strategie der Großbanken ist. Ich äh, sehe da auch den Gesichtspunkt, ähm, wenn die Banken das Geld ja aus dem Nichts schöpfen können, dann können ja auch Banken im Verhältnis zu ihrer Größe viel mehr an Kredit vergeben und viel mehr Geld für viel mehr Chiralgeld sorgen, als man bisher gedacht hat? Das ist sicherlich richtig, als, als man bisher gedacht hat, auf jeden Fall. Weil bisher hat man ja gedacht, Banken vergeben nur die Kredite, die sie, also die in Beträgen, die sie auch als Einlagen erhalten haben. Und das ist eben nicht der Fall. Es ist einfach andersrum. Wo kommen diese ganzen Einlagen her? Die wurden irgendwann mal als Kredit geschöpft. Also das ganze Geld kommt von den Banken und ja, die Banken ähm, schöpfen viel mehr Kredit, als wir gedacht haben. Das ist richtig. Jetzt ähm, In der letzten Zeit gab es verschiedene Leute, die in die Diskussion gebracht haben, ob man nicht das Bargeld abschaffen sollte. Ein ehemaliger IWF-Mitarbeiter, Kenneth Rogoff, auch auf der Ebene der BITS äh, diskutieren, dass Leute bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich was halten Sie von den Vorschlägen zur Abschaffung des Bargelds? Ja, das wurde in Deutschland auch von einigen ehemaligen IWF-Mitgliedern gefördert oder, oder positiv kommentiert, die auch jetzt auch Professoren geworden sind und ist daher tatsächlich in der öffentlichen Diskussion jetzt schon ein positiv betrachtetes Beispiel, was man machen könnte mit der Geldreform. Ich halte das für erschreckend, denn ähm, was haben wir dann, was ist dann noch übrig für die Leute, was sie als Geld verwenden können? Nur noch Bankkredit, denn das äh, Papiergeld ist immerhin noch das, was in den meisten Ländern zumindest als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt ist. Das sind diese drei Prozent der Geldmenge, die eben nicht von Banken geschöpft wurden, sondern von der Zentralbank. Ähm, dann hat man einfach etwas, äh, da weiß man ganz sicher, okay, das ist, das ist jetzt ein öffentliches Zahlungsmittel, ein gesetzliches Zahlungsmittel. Und wenn man jetzt sagt, das wollen wir abschaffen, dann hat das, äh, ja, hat das äh, Folgen. Erstens ähm, gibt es dann eben nur noch Kredit und das bedeutet ja auf Schulden aufgebautes Geld. Dann gibt es also nur noch dieses Schuldgeld. Bankkreditgeld ähm, und es bedeutet natürlich auch die totale Überwachung. Mhm. Denn ähm, dann kann man eben nur Geld, das im Banksystem ist, und, äh, verwenden für Transaktionen. Die Banken äh, werden ja schon sehr streng überwacht. Da schauen immer die Aufsichtsbehörden mit, was da so läuft. Ähm, das ist schon sehr durchsichtig geworden. Und wenn wir nur noch das Bankgeld verwenden können, wir da auch mit unseren Nationen genauso durchsichtige Punkt. Es, ja, es geht ja nicht nur um hier exzessive Transparenz, sondern es bedeutet natürlich auch, man kann mit seinem Geld nicht mehr fliehen, man kann das Geld nicht mehr rausziehen aus dem System. Denn Bargeld gibt es ja nicht mehr. Gut, da muss man sich Werte kaufen. Es wird dann auf jeden Fall zu zu weiterer Vermögenswerte, Inflation, äh, in, äh, Inflation ähm, führen, äh, Grundstückspreise, Goldpreise, gut, solange das da man in Deutschland Einfluss auf die internationalen Goldpreise hat, aber vielleicht in Euro ausgedrückt, ähm, also der Kurs des Euros könnte da auch betroffen werden, ähm, jedenfalls ähm, ist es natürlich dann viel leichter, wenn man also nur noch ähm, Bankgeld hat, da auch Geld wegzubuchen, als ja, Steuer, ähm, Solidaritätszulage für kaputte Großbanken zum Beispiel, ähm, wie das ja in, in Zypern auch der Fall war. Da wurde den Leuten das, das Geld einfach aus den Sparkonten und ähm, Kontokorrentkonten rausgebucht. Äh, Dankeschön. Und das ist natürlich dann möglich. Also die ähm, totale Überwachung, aber auch der, der totale Zugriff auf unser Geld ist dann möglich. Und das ist eine Ironie, wenn man also das staatliche Geld abschafft und dann eigentlich nur noch privates Geld hat, dann erhöht das auch die, äh, in diesem Falle die Macht des Staates auf dieses Privatgeld zugreifen zu können und um es zu konfiszieren oder als Steuer oder Beitrag einzukassieren. Jetzt ähm, bucht man ja grob gesagt, ähm bei ähm, der Giralgeldschöpfung aus dem Nichts, bei Kreditvergabe, bucht man ja praktisch Forderungen, also dass die Bank äh, dass den Kredit zurückbekommt an Verbindlichkeit, den, also den Kredit auszuzahlen. Aber es gibt ja auch noch Zentralbankgeld. Wie bucht man denn das, wenn das Zentralbankgeld entsteht und wie bucht man es, wenn es wieder verschwindet? Zentralbankgeld ist eigentlich nicht so relevant für uns als, als ja, Autonormalverbraucher, weil das nicht in der Wirtschaft direkt zirkuliert. Das ist ein Buchgeld, das in der Zentralbank liegt sozusagen und nur dort verwendet werden kann. Also das ist für Transaktionen zwischen den Banken und der Zentralbank wird das verwendet. Das steht natürlich völlig unter Kontrolle der Zentralbank. Die kann also bestimmen, okay, wir wollen jetzt die Zentralbankgeldmenge erhöhen oder reduzieren. Das kann sie durch äh, Transaktionen mit den Banken, Käufe, Verkäufe von Vermögenswerten und so weiter durchführen. Ähm, man kann dieses Geld aber nicht wegtransferieren. Man kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, äh, weil im Moment haben wir ja sehr viel äh, Zentralbankgeld in Europa, aber auch in anderen Ländern, Japan, Großbritannien, durch diese sogenannte quantitative Lockerung, äh, wo hauptsächlich dieses Zentralbankgeld ähm, expandiert wurde und da gehen viele davon aus, her ja, dann, können, dann können die Banken ja dieses Zentralbankgeld dann verleihen. Das geht leider nicht, denn das muss bei der Zentralbank bleiben. Das kann nicht zu einer Bank, also das kann nicht äh, so zu einer Bank transferieren, weil die Bank das gleiche Geld dann als Kredit vergibt. Das funktioniert eben nicht so. Ähm, sondern da würden dann, wenn eine Bank Kredit vergibt, wird ja wieder neues Bankkreditgeld geschaffen. Das geht eben auch ohne das Zentralbankgeld. Es ist ein separates Buchhaltungsgeld für die Buchführung zwischen Zentralbank und Banken und das bleibt immer auf der Bilanz der Zentralbank. Ich äh, frage auch deshalb, weil die ähm, Europäische Zentralbank ja jetzt bis zu 1000 Milliarden verwenden will, um äh, wackelige Forderungen von Banken zu kaufen und auch äh, Staatsanleihen von äh, Staaten in Finanznöten und ähm, da ist natürlich interessant, wie die Zentralbank das jetzt äh, bucht. Auf der Aktivseite vielleicht das Zentralbankgeld, auf der Passivseite äh, bucht sie an Kapital oder an Ertrag oder muss sie sich auch verschulden dafür? Wenn Sie was kauft, dann wird es auf der aktiver Seite gezeigt. Also, wenn Sie jetzt Vermögenswerte von Banken kauft, Papiere äh, und so weiter oder Staatsanleihen, dann sind die auf der aktiver Seite und dann wird bezahlt mit ähm, passiver Geld sozusagen. Da werden die Konten der Banken, die das verkauft haben, äh, bei der Zentralbank. Denen wird was gut geschrieben. Das ist dann eben auf der passiver Seite der Zentralbankbilanz. So geht das. Aber jetzt zu, zu ähm, ja, substanziell zu dieser Politik. Ähm, es ist eigentlich keine dumme Idee, wenn man sagt, ähm, wir wollen jetzt den Banken, wir wollen jetzt diese Bankenkrise endlich beenden. Ähm, warum wird das aber erst 2014 gemacht? Ich hatte schon vor, ja, schon bevor diese Krise angefangen hatte, gesagt, dass man sie ganz ähm, schnell und ohne Kosten für den Steuerzahler im Keim ersticken kann, indem die Zentralbank das macht, Entschuldigung. indem die Zentralbank nämlich diese äh, Vermögenswerte der Banken, die notleidenden Vermögenswerte, aufkauft und, und zwar nicht mit Steuergeldern, sondern mit neuer Zentralbankkreditschöpfung. Die kommt dann auch nicht in Umlauf und das kann auch nicht zu Inflation führen. Wie ich gerade erklärt habe, das ist nämlich Zentralbankgeld, das zirkuliert nicht. Und daher ist das schon eine Lösung, wenn es zum richtigen Zeitpunkt nämlich sehr früh gemacht wird. Es wird aber jetzt gemacht, nachdem wir schon jahrelang diese Krise haben und auch nur sehr selektiv und unter bestimmten Voraussetzungen. Also da wird wieder Politik gemacht. Ähm, bisher hat die EZB sehr viel getan, um diese Krise zu verlängern und das ist schon sehr traurig, ähm, denn diese Krise ist eine unnötige Krise, die durch Zentralbankpolitik ähm, geschaffen wurde ähm, und die sehr früh und ohne Kosten und ohne diese ganzen Katastrophen und, und menschlichen Kosten, die wir überall hatten, ähm, hätte man sie schon längst beenden können. Ähm, daher befürchte ich auch, dass diese Maßnahmen im Moment eher nur wieder darauf gerichtet sind, das ganze Ding zu verlängern, die Krise zu verlängern und hinauszuschieben, um wieder politisches Kapital draus zu schlagen. Es geht ja hier darum, Schritt für Schritt die, ähm, die Budget-Souveränität ähm, der Länder, der Staaten ähm, nach Brüssel zu transferieren. Da brauchte einfach die EZB eine Krise dafür. Trichet hat ja gesagt, im Prinzip ist sein Ziel die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa. Und ähm, das, was, was fehlt, ist ein europäisches Finanzministerium. Ähm, die Nationalfinanzministerien sollen ihre Macht verlieren und auch die Parlamente, äh, die Macht, Budgets zu bestimmen, das soll nach Brüssel übergeben werden. Und Freiwillig würde das ja niemand machen, das ist ganz klar, ähm, da muss wieder eine nützliche Krise herhalten und ähm, es sieht so aus, als ob das die EZB äh, bisher auch so gespielt hat, dass also wenn man da die Geschichten hört, wie das mit Spanien, mit Griechenland, äh, eigentlich mit allen Ländern äh, gelaufen ist und weiterhin läuft, da werden politische Deals gemacht. Und man könnte schon immer ein bisschen mehr helfen, aber da muss erstmal hier und dort unterschrieben werden, ähm, wieder mehr Macht nach Brüssel zent also zentralisiert werden, dann wird wieder ein bisschen mehr geholfen. Es kommt mir bekannt vor, ähm, unter dem Stichwort EU-Wirtschaftsregierung werden ja auch Auflagen gemacht, ohne dass es Darlehen gibt, ähm, zum Beispiel beim Stabilitäts- und Wachstumspakt, wenn die zu hohe Defizite haben. Gibt es Auflagen, und, um die Defizite runterzukriegen oder Ungleichgewicht zu erfahren, wenn sie zu viel Ungleichgewichte haben? Das heißt, auch ohne Defizite oder ohne Liquiditätsprobleme kann man Auflagen machen. Es gibt auch eine Verordnung. Die hat die Nummer 473 aus 2013. Da kann die EU-Kommission Bund und Ländern in die Haushaltsentwürfe reinreden. Ähm, Im Hinblick dass die darauf, dass die Defizite nicht so hoch sein sollen. Also man hat sich dem schon äh, angenähert, äh, erhebliche Teile der Haushaltsruhe abzugeben. Nicht nur bei den Staaten, die Höchstkredite kriegen. Ja, dann natürlich noch in größerem Stile die Schaffung des... Ähm diese äh, Hilfsfonds und einschließlich also des ESMs. Das wurde ja wieder nur aufgrund dieser künstlichen Krisen, da wurden so Krisenspitzensituationen geschaffen. Dann ähm, Panikmache, wir müssen jetzt hier unterschreiben, wir müssen da Souveränität abgeben. Das ist im Prinzip nämlich schon das Brutto- Finanzministerium für, für die EU. Diese ESM, der kann ja Gelder von allen Staaten abfordern, äh, einfordern. Äh, innerhalb von einer Woche muss das jedes jeder Staat, auch Deutschland, dann bezahlen dieser Mechanismus ist bereits da. Das wurde natürlich unter diesem Druck der künstlich geschaffenen Krise ähm, erzeugt. Das heißt, die künstliche Schaffung der Krise besteht auch darin, dass man Möglichkeiten, die man hätte nutzen können, zum Beispiel die verbrieften Hypothekenforderungen der Banken, zum Beispiel direkt durch die Zentralbank also Geld abzukaufen. An dass man die nicht genutzt hat, sondern die Staaten sich übernehmen praktisch erstmal den Banken zu helfen, dahinter die Staaten selber Hilfe brauchen. Richtig, richtig. Und sie sehen eben auch, wer, wie Sie sagen, wer, wer erhält ja die Hilfe? Das sind immer die Großbanken. Ähm, dabei könnten tatsächlich ähm, auch den Menschen geholfen werden, die zu viel Kredit haben. Ähm, dann könnte man ja staatlich Zentralbankgeld verwenden. Das zurückzuzahlen und dann auch gut da vielleicht bestimmte Auflagen, bestimmtes System, aber man könnte jedenfalls den Menschen helfen, nicht den Großbanken. Aber so wie es gemacht wird, mit den Banken geholfen, den Großbanken und die Schulden der, der Leute und der Firmen, die sind weiterhin da, die bestehen weiter. Ich habe noch eine Frage ähm, zu dem äh, Hilfe für die bank äh, mit dem Zentralbankgeld. Wenn ich das richtig verstanden habe übernimmt ja die Zentralbank dann wackelige Forderungen der Banken, so dass die Banken die nicht vorher abschreiben müssen und die Banken haben da praktisch einen Aktivtausch, das heißt, sie buchen ihre wackelige Forderung aus und haben dann praktisch auf der Aktivseite ja. eine Forderung an die Zentralbank, Zentralbank, die sie aber nicht verwenden können, wo sie eigentlich nichts mitmachen können. Es bleibt ihnen nur die Aufwandsbuchung erspart. Ähm. Es das bedeutet, dass sie eben keine notleidenden Kredite haben daraus und dass sie eine ganz bombenfeste äh, Bilanz haben mit hoher Liquidität und da dann neue Kredit vergeben können. Also daher war das ja auch mein Vorschlag, dass man das sofort hätte machen sollen, also 2008, 2009. Ähm und dann hätte man nämlich ohne Steuergelder, ohne Verwendung von Steuergeldern das Problem gelöst. Ähm, man hätte natürlich immer auch Auflagen machen müssen. Also wenn dann so einer Bank geholfen wird, dann heißt natürlich, okay Leute, das ganze Management muss raus. Äh, das darf natürlich nicht wieder passieren. Diese exzessive Kreditvergabe für Spekulation, das ist ab jetzt verboten. Also wir helfen euch einmal hier raus, aber ihr könnt das dann nie wieder machen. So hätte man das machen können, hätte keine Kosten gehabt für den Steuerzahler, weil es nur eine Buchung ist ähm, und hätte auch nicht zu Inflation geführt. Also das wäre möglich gewesen. Man könnte es jetzt auch noch durchführen, aber was jetzt gemacht wird, ist leider wieder, wie gesagt, politisch, ähm, mit politisch gehandhabt. Ähm, und ähm, es ist nicht sehr durchsichtig wieder wem geholfen wird. Sie haben empfohlen, dass Staaten lieber Kreditverträge abschließen sollen, anstatt neue Staatsanleihen rauszugeben. Ähm, was ist der Sinn dabei? Zahlen die dann weniger Zinsen? Ähm, das war äh, teilweise der Fall, zwar sehr krass, aber das war 2011 und ähm, zu diesen Krisenzeitpunkten in der Eurozone, da waren ja die äh, Zinsen in Portugal, Irland, Spanien, Griechenland extrem hoch hohe zweistellige Zahlen für Staatsanleihen. Dabei ist da der Kreditzins unter drei Prozent. Das ist ja verrückt, dass da hier diese Staatsanleihen überhaupt ausgeben. Aber da sieht man schon, wer berät diese Finanzministerien? Das sind so diese Firmen Goldman Sachs, Morgan Stanley. Die kriegen ja da Riesenprozente ähm, und die wollen nur, dass Staatsanleihen ausgegeben werden, auch wenn es so teuer ist, dass dann dadurch selbst eben äh, Länder wieder weiter bankrott werden können wie ja auch die Befürchtung im, im Markt war. Also völliger Schwachsinn. Ähm, und das andere Problem ist natürlich, wenn Staaten sich durch äh, Staatsanleihen finanzieren, wie das jetzt heutzutage alle Staaten machen, auch Deutschland, dann führt das zu keinem Wirtschaftswachstum. Das wird oft vergessen von den Ökonomen, weil sie ja eh mit der Kreditschöpfung das nicht so ganz verstehen. Ähm, wenn der Staat die Wirtschaft stimulieren will und Fiskalausgaben ähm, anhebt, dann ist die Frage sehr wichtig, wo kommt das Geld her. Wenn jetzt Staatsanleihen ausgegeben werden, dann wird zwar mit der rechten Hand Geld reingetan, diese Staatsausgaben, aber mit der linken Hand wird das gleiche Geld wieder aus der Wirtschaft rausgeholt. Die Geldmenge, die Kaufkraft, die zirkuliert, steigt nicht an. Das haben wir in Japan gesehen, über ein Jahrzehnt, fast 20 Jahre crowding out. Diese massiven Fiskalspritzen wurden durch Staatsanleihen finanziert, das führten zu keinem Wirtschaftswachstum. Was man ganz leicht machen könnte und sollte in Portugal, Spanien, Griechenland, Japan, Großbritannien, ähm, ist nicht mehr Staatsanleihen ausgeben von den Staaten, sondern die Staaten sollten sich jetzt von den Banken in ihrem eigenen Land, ganz fair, pro Rata allen, von allen Banken, Kredite holen. Denn die Bankkreditschöpfung schrumpft ja massiv in diesen Ländern. Auch in Deutschland ist sie nicht sehr groß, auch so um die Null. Null, zwischen, Schwank zwischen minus 1 und plus 1 Prozent. Ähm, die könnte schon stärker ansteigen. In Irland minus 7 Prozent, teilweise minus 10 Prozent in diesen Ländern. Da schrumpft die Wirtschaft weiter und die Krise geht weiter. Wenn aber jetzt die Staaten ähm, ihre ähm, Gelder, die sie einholen möchten, eben nicht von den, vom Anleihenmarkt holen, sondern per Kredit von den Banken im eigenen Land sich holen. Das also jeder in seinem eigenen Land, dann ist auch, auch die, die Schulden Die Schulden sind da also werden nicht äh, sozialisiert, sondern in jedem Land fallen die halt dort an. Ähm, dann hilft man allen Beteiligten. Den Banken hilft das, weil sie mehr Geschäfte äh, machen können. Ähm, es hilft. Ähm, der Regierung, es hilft der Wirtschaft, denn Kreditschöpfung springt an. So haben wir ja angefangen unsere unserer Unterhaltung, das haben wir jetzt den Kreis äh, äh, gefunden, denn dadurch ist die Kreditschöpfung für äh, Transaktionen, die Teil des BIP sind, des Wirtschaftsproduktes, äh, die werden erhöht und das heißt, es gibt dann Wirtschaftswachstum, mehr Einnahmen äh, der Firmen. Das heißt, mehr Beschäftigung, mehr Steuereinnahmen auch, die Fiskalsituation verbessert sich und man kann also den Teufelskreis, den wir bisher hatten, in einen positiven Kreis äh, verwandeln und das Problem lösen. Und jetzt muss ich mich bei Ihnen bedanken ich, für das Interview und ich hoffe, wir können ähm, in den nächsten Tagen nochmal ein, ein weiteres ich, Interview machen. Ich hätte noch zwei Fragen, wenn das okay ist. Könnten wir es dabei belassen. Aber machen wir echt wirklich eins äh, nochmal und dann auch mit Video. Da wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn wir es da gerade abschneiden könnten, wo ich jetzt beendet hatte. Okay. Gut. Vielen Dank für das Interview. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, oh, ich spreche, ein spreche Foto mit zu bald wieder auch mit Ihnen Zuhören. Danke, wir brauchen ein Foto. Hallo.